Also herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Julia Klössmann, ich bin aus dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege und habe beim die eingereicht mein Lehrprojekt mit dem fünften Semester. Und zwar heißt es Crisis Experimental, Experimental Learning International Module. Und das ist ein internationales Online-Modul, das ich seit mittlerweile vier Jahren, jedes Jahr im fünften Semester im Rahmen meines Unterrichts, Gesundheits- und Krankenpflege in dem Setting gemeindenahe Pflege und familienzentrierte Pflege mache. Und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, es ist nicht nur der Titel auf Englisch, sondern die Lehrveranstaltung ist gemeinsam mit äh, anderen Universitäten im Ausland, das heißt wir haben eine Partneruniversität in Amerika, in Südafrika, in den Niederlanden, in Belgien, in zukünftig hoffentlich Japan und alle diese äh, Partneruniversitäten schicken zweimal im Jahr Studierende, ähm, die werden dann zusammen gemixt in Kleingruppen, also zwei Studierende aus Österreich und jeweils zwei Studierende von anderen Universitäten und dürfen dann eigentlich ein gesamtes Semester lang sich immer wieder treffen zu gemeinsamen Online-Terminen, aber auch zu Selbststudienphasen. Und ich habe das da unten, äh, mir noch am Plakat vielleicht genauer lesen möchte, ein bisschen vorgestellt oder halt äh, probiert, so mit einer Timeline vorzuzeigen. Ähm, es ist so, dass die Studierenden natürlich den Aufdruck haben, dass sie sich einmal kennenlernen privat und einmal austauschen, was studiere ich oder wie studiere ich eigentlich Pflege in den unterschiedlichen Ländern. Äh, es ist nicht rein nur Pflegestudierende, also der Großteil, äh, in manchen Ländern ist es aber übergreifend. Also in manchen Ländern studiert man halt gleichzeitig auch äh, Hebamme, also wird man gleichzeitig Midwife. Und äh, auch Sozialarbeit ist so ein bisschen angedockt in anderen Ländern, das heißt auch hier sind manchmal Studierende vereinzelt dabei und äh, wie gesagt, die äh, lernen sich einmal bei einem ersten Online-Treffen kennen. Da hat jeder von den Studierenden schon einen Fall aus ihrer Praxis oder aus ihrem privaten Umfeld mitgebracht zum Thema Familienkrisen. Es kann mehr oder weniger alles sein, also Scheidungen, genauso wie eben schwere Erkrankungen, Unfälle, äh, der Tod oder der Verlust von Angehörigen oder auch psychiatrische Krisen werden sehr oft gewählt. Ähm, Gerade im Corona-Kontext war das sehr häufig jetzt ein Thema. Und ja, sie treffen sich und äh, lernen sich einmal kennen. Das erste Treffen ist einmal rein, äh, so okay, wer bin ich, wo komme ich her? Die meisten produzieren auch hübsche PowerPoint-Folien mit Fotos von sich und ja, stellen Sie sich vor, Sie unterschreiben gemeinsam alle eine Arbeitsvereinbarung, also so ein das Commitment, ja, dass Sie auch wirklich dieses Semester lang miteinander arbeiten werden. Dann beim zweiten Online-Treffen stellen Sie sich gegenseitig Ihre Fälle vor und das Outcome davon ist, dass Sie einen Fall gemeinsam auswählen bzw. eine Krisensituation. Und dann gehen Sie in die Selbststudienzeit und da recherchieren Sie mal im eigenen Gesundheitswesen. Wie würde in Österreich zum Beispiel Familien geholfen mit äh, Suchterkrankungen, mit äh, Unfällen? Was gibt es für Rehabilitationsmaßnahmen und Angebote? Und jeweils, in welchem Land Sie heute sind, recherchiert jeder für sich. Das Ganze stellen Sie sich dann vor im dritten Online-Treffen. Also dann ein paar Wochen später treffen Sie sich wieder, schmeißen Ihre Ergebnisse zusammen, präsentieren, was Sie herausgefunden haben um dann, und das ist das vierte Online-Treffen, eine gemeinsame PowerPoint auch zu präsentieren. Das heißt, Sie bearbeiten hier auch wirklich eine Vorstellung, eine Abschlusspräsentation in der Gruppe und zeichnen das auch als viertes Online-Treffen auf und präsentieren sozusagen äh, entweder Ihren Mitstudierenden oder eben uns als Dozenten, als Begleiter, Ihre Ergebnisse. Und dann gibt es noch die letzte Phase oder so, den letzten Schritt. Da gehen die Studierenden in eine Reflexion. Einerseits äh, persönliche Reflexion, wie ist es mir gegangen, was habe ich mitgenommen, wie hat dieses Modul, was hat es für mich gemacht. Und natürlich auch über den Gruppenprozess, also wie ist es mir international gegangen, wie haben wir ähm, miteinander gearbeitet und da lernen sie ganz, ganz viel. Also die Learning Outcomes der letzten Jahre haben gezeigt, die Studierenden erweitern natürlich ihre Sprachkompetenz, äh, lernen internationale Settings in der Pflege auch kennen, aber auch unterschiedliche Gesundheitssysteme und Versorgungsstrukturen. Äh, aber auch sehr viel Krisenmanagement ist dabei, weil gerade Südafrika hat halt nicht die stabilste Internetverbindung. Die sitzen teilweise wirklich in Straßencafés, damit sie hier teilnehmen können. Ähm, die Uhrzeiten sind hin und wieder, also das afrikanische Treffen uns einmal um die Uhrzeit, wo unsere Studierenden nervös, eine Dreiviertelstunde vom Laptop sitzen, weil keiner kommt und auch WhatsApp funktioniert nicht immer einwandfrei, also alles das sind einfach äh, Learning Outcomes aus dem. Ja. Hingegen andere Kulturen, also gerade die Studierenden mit Japan, die sind sehr genau, also wenn man eine Minute zu spät ist, hat man schon fünf Nachrichten, wo man denn steckt, also auch das lernen die Studierenden wie halt so diese Absprachen auch funktionieren können. Genau, und wie gesagt, alles funktioniert rein online, logischerweise schon aufgrund der Entfernungen und der unterschiedlichen Standorte. Das heißt, die Studierenden müssen sich online koordinieren, müssen sich auch selber ihre Zeit Einteilen, ihre Termine einteilen, das heißt, sie haben ein Startdatum und ein Enddatum und dazwischen sind sie komplett frei. Wann treffen wir uns, wie machen wir es, welche Uhrzeit, Wochenende, abends, spätnachts, 3 Uhr in der Früh in einem anderen Land, bei uns halt untertags. Also da sind sie komplett flexibel. Und, ich und ich gesagt, diese Ziele, die kann man gern auch noch nachlesen. Aber muss ich sagen, sie haben bis jetzt immer gut geglückt und äh, ja, die Studierenden nehmen ganz viel Kompetenz mit, aber eben auch viel Spaß und zum Teil lebenslange Verbindungen. Also manche sind, die, also lebenslang ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, ich weiß von ein paar Gruppen, die sind noch eben über die letzten vier Jahre auch im regelmäßigen Austausch über WhatsApp und haben sich auch schon in Persona getroffen. Also die Amerikaner waren einmal da auf Besuch im Sommer und unsere Studierenden auch schon in Amerika und haben besucht. Also auch das wird geöffnet sein. Grenzen werden dann überschritten. Genau, das ist meine Einrechnung mein Projekt aus dem Unterricht. Okay. Danke.